Kennlinien, wie man es da halt so in der Schule gelernt hat, ist doch halt ganz so blöd ab und zu, was man dort lernt. Ja, das sind meine zwei Kennlinien. Und zwar habe ich einmal einen solchen genommen und habe ihn äh, auch als Bedini umgewickelt. Ne? Also meine Überlegung dahinter war gewesen. Okay. Leistung kriegt man über die Drehzahl raus, das sind ja dieselben Rotoren, also dürfen die auch dieselbe Luft bewegen. Ja. Also braucht man lediglich eine Drehzahl, ja, Hier, das sind dann meine ganzen Drehzahlen, diese Leiste und man braucht die Stromaufnahme. Die haben wir hier und das alles mit verschiedenen Voltzahlen, hier wie auch hier. Ja, ähm, ganz zuerst benutzte ich, ist er hin, Nein, das ist er nicht, das ist er. Ja, ne, da gibt es ja ähm, unsere russischen Kollegen, die bauen ja schon angeblich seit längerem Leistungskonverter. Ja, ja und das haben meine ganzen ja. NPN-Transistoren ja. ja. ja. aus Versehen mhm. passiert etwas durchgehauen habe, bin ich dann auf PNP umgestoßen, äh, umgestiegen. Da hatte ich noch eine ganze Sammlung da von russischen Transistoren. Das war jetzt einer davon gewesen. Ja, dieser Kondensator hat praktisch diese dunkelgrünen Pünktchen. Ja, und dann habe ich Besuch bekommen vom guten Freund, Bastelkollege. Dann haben wir ein bisschen rumgebastelt und ähm, wir haben so Trafos angeschlossen und so, ja, wir haben nicht mitgekriegt, dass er durchgeknallt gewesen ist. Ne? Unser ist dann trotzdem funktioniert, aber er hat dann hier am Motor nochmal das gemacht, was er machen sollte. Also kleinen Klatscher hat er jetzt weg. Deshalb musste ich mir jetzt den hier reinnehmen. Und das sind dann diese grünen Pünktchen hier. Ne? Ja, ich werde die Dinger dann mal einscannen und mal mit als... Link mit dazu nehmen, dass ihr euch mal angucken könnt. Ja, und aus den zwei Werten kann man ja jetzt mal die Leistungen direkt gegenüberstellen. Ne? So, werde ich es auch mal machen.